Nicht nur Schulreform war ein Punkt, sondern auch Hochschulreform. In der PA selber ähm, hat aus meiner Sicht im Nachhinein die 68er Bewegung erst viel später eingesetzt. Also politische Organisationen, denke ich mal, gab es ab Anfang der 70er Jahre. Hier während der Uni war es sehr viel weiter. Äh, die ersten Berufs überhaupt wurden auch an der Uni ausgesprochen. Äh, hier das erste mal 1974 1974. Die BH-Studenten, also ich als Invito zum Beispiel, äh, bevor ich hier studiert habe, war beteiligt an Demonstrationen in Heidelberg zu der Frage Fahrpreiserhöhungen, Verbot des SDS, das war damals Deutsch, sozialistischer deutscher Studentenbund, da waren 10.000 Menschen auf der Straße. Ähm, ein Punkt war Vietnamkrieg natürlich, Ende der 60er. Es war so, aber die, die Studenten waren aus meiner Sicht nicht organisiert dort direkt, wie an der Uni, sondern sie kamen als Individuen Mittelmeer. und erst ab Anfang der 70er wurde das dann auch etwas organisiert.